Ja Leute, es ist wieder soweit und zwar ein neues Set haben wir vor uns, um genau zu sein, das erste Set des neuen Jahres, Amazing Defenders, ja... Erstmal ähm, klingt interessant und es ist wieder ein typisches Set, wo eben drei Archetypes drin sind. Und die gucken wir uns natürlich Stück für Stück an, haben natürlich unterschiedliche Strategien. Aber heute etwas ganz Besonderes, denn ich kann euch zeigen, was die Collectors Rares sind. Denn hier sind Collectors Rares drin. Ich kann euch ähm, hier eben die Werte zeigen. Zunächst einmal, wir haben einmal diese Collectors für eben für diesen Archetype. Finde ich sehr passend gewählt. Sind halt eben mit die wichtigsten Karten des Deckthemas. Ebenfalls auch gut gewählt für das andere Archetyp Ebenfalls mit die besten Karten des Decks. Und dann auch eben für das letzte Archetyp hier auch noch mal die Collectors Rare. Und auch mit die wichtigsten. Und natürlich noch, wie immer, sind hier auch Karten drin, die hier eben nicht neu sind, sondern eben schon bekannt sind. Und da haben wir einmal unter anderem im Gizmack. Ähm, sehr nice. Collectors Rare. Freue ich mich schon hier drauf. Und eben auch dann noch Isolde. Und Isolde. Vor allem ja auch jedenfalls drauf. Es sieht bestimmt ein Collectors Rare ziemlich gut aus. Ja, aber wir wollen das Ganze jetzt mal öffnen. Denn wir wollen eben gucken, vielleicht ziehen wir ja auch genauso einen ähm, Collectors Rare. Oder eben nicht, aber was erhoffe ich mich hiervon? Erstmal, ähm, natürlich ähm, muss man gucken, welche Strategie man gerne mag. Wir haben hier nämlich zum einen Maschinen, einmal Ungeheuer, auf Exit basierend. Ähm, hier auf Zauberkarten äh, basierend und Feinkarten basierend. Und hier auf Equip Spells. Also wir haben hier echt verschiedene Strategien. Und ich persönlich freue mich sehr auf Ungeheuer, bzw. die Exit-Strategie. Oh, jetzt haben wir hier alles ähm, haben wir auch alles raus. So, gehen wir hier ein bisschen näher. Ähm, denn, äh, falls euch fragt, warum... Ich finde einfach, ähm, erstmal sehen die ultra süß aus. Ähm, schon mal sehr guter Pluspunkt. Aber die Effekte sind auch sehr stark. Aber da gehen wir natürlich Stück für Stück drauf ein. Wie immer, wenn wir eben die Karte ziehen, dann gehen wir eben drauf ein. Uh. hier sehen wir auch gleich Gizmac. Ähm, bekommt hier nochmal die Feed drin. Unerwartet. Passt natürlich, oh, uh, passt natürlich sehr, wenn eben hier Gizmac ein Collector's Rare drin ist. Ähm, bewaffneter Beschützerdrache. Wusste ich auch nicht, dass sie drin ist. Offenhauslose Karten, die du kontrollierst, können nicht durch Kahneffekte zerstört werden. Ja. Passt natürlich auch hier super rein, weil, wie gesagt, es gibt hier eben einen Archetype, der auf, ähm, ja, eben auf Equip setzt. Und hier haben wir schon die erste ähm, Karte eben für das genannte Deckthema. Und das Besondere ist, es ähm, basiert quasi auf, ähm, ja, Schnellzauberkarten. Und das Besondere ist, dass die sich eben an die Exits ranhängen können. Und je nachdem, welche äh, Zauberkarten eben an den Exides dran sind, haben sie unterschiedliche Effekte. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert. Und wir haben nicht so viele Main-Monster. Bedeutet, äh, Main-Monster fürs Main-Deck, äh, wir haben natürlich Extra-Deck-Monster. Aber eben nicht so viele im Main. Ähm, hier kommt eins raus. In einem weiteren Set in Zukunft wird noch ein anderes rauskommen. Aber hier jetzt erstmal ist eben nur eins drin. Und genau so, ähm, Sehr kleine Süße da hinten. Also, ist schon, also das schon... Ist, also, es ist sehr süß. Ähm, ja, denn ähm, wir können eben mit dieser Karte ähm, zum einen ihn aus dem Deck spezial beschwören, was super ist. Und ähm, zusätzlich, falls sie an ein Monster rangehangen ist, kriegt sie 300 ATK und Defense. Ähm, das ist schon, auch schon mal sehr gut. Ähm, und ebenfalls, bestimmt ein Monster auf dem Spielfeld, bis zum Ende des nächsten Spielzuges kann es nicht durch Kampf zerstört werden. Ja. Äh, ja, ist also super. Dann haben wir hier Gizmack. Hätte es eine Collectors -ray sein können. <lacht> Schade. Ähm, dann haben wir hier ähm, wie das Equipment, den Equipment Archetype. Da gehen wir nochmal besser drauf ein, wenn wir eben die Monster ziehen. Hier haben wir schon die erste fürs Maschinenthema. Und hier ist auch schon die erste Maschine. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist eines der hochstufigen Monster. Ist aber eben nicht ähm, das Boss-Monster quasi. Das boss wenn wir das noch ziehen, dann gehe ich nochmal richtig drauf ein. Denn das ist unglaublich stark. Unglaublich stark. Ja, hier haben wir das erste Exit. Das sieht halt sehr schön aus. Das Ganze. In collectors wo muss richtig hübsch aussehen. Ähm, und zwar, ähm, sie haben eben folgenden Effekt, und zwar, ähm, dass sie eben, die kann ja zum Beispiel ähm, Karten hinzufügen, was schon mal sehr gut ist, aber wählen auf uns Monster auf dem Spielfeld, ähm, um die, die ATK zu halbieren, und ich habe gerade wählen gesagt, das läuft mir aber falsch, denn diese Karte wählt nicht, bedeutet also dementsprechend, die Karte kann einfach Non-Targeting eben hier halbieren, was schon mal sehr, sehr, sehr gut ist, und äh, ja... Äh, anhängen und du kannst Zauber und Feinkarten wählen und sie zurück auf die Hand geben unter gewissen Bedingungen sehr gut Zauber und Feinkarten brauchen wir haben Ukan ist das hier drin Boah, die Collector's Rare oh das wäre oh das wäre schön Gizmag wie haben die auch drin Begrenzentferner. Eindämmen Eindämmen ist die erste Feinkarte eben von diesem Maschinenarchetype. und die ist vor allen gut weil du eben hier einfach ähm, ja seinen Effekt dann liest. also es ist quasi eine Permanence. sehr gut Kommen wir gleich noch dazu und uh, das erste Super-Rare-Exit ähm, und das ist auch sehr gut, denn sie kann folgendes und zwar jedes Mal ähm, jede Karte auf dem Spielfeld als Material an diese Karte anhängen. Also du kannst ähm, eben, wenn eine Schnellzauberkarte aktiviert wird, einfach äh, jede Karte an diese Karte ranhängen und dann, falls du das getan hast, kannst du ein Monster auf dem Spielfeld bis zum Ende verbannen. Das klingt jetzt nicht so gut, weil es kommt ja wieder, aber das ist nicht once per turn, nicht twice per turn, sondern third per turn. Also dreimal pro Spielzug können wir den Monster des Gegners verbannen, wenn wir halt eben eine Quick Spell aktivieren. Sehr stark, sehr, sehr, sehr stark, sehr stark. finde ich. Also, ähm, es ist sehr interessant. Natürlich muss man da draußen ein Deck bauen noch, aber oh, Maschinenduplizierung passt natürlich eben zum neuen. Äh, natürlich auch zur so Card coverless aber passt natürlich auch eben zu den anderen Architekten. Uh, hier haben wir schon hochstufige. Ähm, ja, sie haben einen besonderen Effekt. Und zwar, wenn sie fünf oder mehr Materialien haben, dann kam sie diesen Effekt auch im gegnerischen Spielzug. Heißt, es geht auch im gegnerischen Spielzug, was sehr, sehr gut ist. Und ähm, ja, ich ha habe gesagt, das ist ein Ungeheuer-Thema. Es ist vollkommen falsch. Ähm, das ist ein Feenthema. <lacht> da tut mir auf jeden Fall leid. Ähm, und zwar, sie kann folgendes... Ähm, sie konnte, was war das nochmal? Genau. Du kannst zwei Materialien von dieser Karte abhängen und dann eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert oder die sich in Friedhof befindet. Lege sie unter das Deck. Dies ist ein Schnelleffekt, falls du ein Stufe 1 Monster als Material hast. Ähm, ja, was sehr gut ist. Und wir können sie einfach ähm, speziell beschwören, indem wir ein Monster des Rangs 2 oder, äh, mit 5 oder mehr Materialien verwenden. Das heißt, wir können sie einfach eben auf ein anderes drauflegen. Das heißt, der hat zum Beispiel 5 Materialien, können wir einfach drauflegen. Ich hoffe, ja natürlich, dass wir noch den kleinsten. Weil dann kann ich euch das mal ähm, genau zeigen. Aber ihr seht, ähm, also ne, ist krass. Hier... Können wir einfach mal eben verbannen, bis zum Ende des Spielzuges. Und mit ihm können wir halt eben einfach unter das Deck legen. Er ist schon sehr starkes. Ähm, auch neu hier drin. Passt natürlich. Äh, dann haben wir hier ähm, die Karten für die Equips. Für das Equip. Oh, da haben wir schon. Da haben wir auch ein ähm, s monster Rettungs S. Sehr gut. Ist hier drin. Und eben One für One. Passt natürlich auch sehr gut. Weil, wenn wir <lacht> Karten ziehen, werden wir sehen, äh, warum das hier passend drin ist. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Dann haben wir die erste Equip-Spell. Und wie gesagt, ich habe gesagt, hier ist ein Equip-Archetype drin. Und sie sagt folgendes: Rüste eben an einer themen eines monster aus. Das ausgerüstet kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist schon mal ganz gut. Ne? Ein guter Effekt erstmal. Falls ein oder mehr Monster speziell schon von der Spielfeldseite des Gegners beschworen werden, außer des M-Step, kannst ein Monster, das du kontrollierst, und ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, wählen. Gib sie zurück auf die Hand. Ist ganz nett. Aber was hier richtig nett ist: Es gibt hier ein Ritualmonster in diesem Deck. Und dieses Ritualmonster hat es in sich. Wir können ja mal jetzt so, mal immer Spaß, nebenbei die ähm, Ausrüstungszauber kannst du Seite legen und zählen, wie viele verschiedene es gibt. Das ist nämlich sehr wichtig. So, weiter geht es mal. Oh, passt natürlich sehr gut. Exit-Wiederbelebung passt auch äh, sehr gut halt eben für. Ja, natürlich, Exit-Thema. Dann haben wir ähm, die 4-Spell eben von diesem Archetype. Ihr seht, ich glaube, ich habe so einen kleinen Favorit hier drin. <lacht> kann man glaube ich sagen, dass ich einen Favorit drin habe. Ähm, und zwar, dein Gegner kann eben die Themen eigene Monster kontrollieren, in dieses Spielzug, in dem sie ja speziell beschworen werden, nicht als Ziel für keine Effekte wählen. Schon mal sehr, sehr gut, dass eben, äh, so und dann noch für Permanent oder so, aber auch eben für andere Karten. Ein pro Spielzug, falls ein oder mehr deiner Themen auf Exit-Monster kontrollierst, das, ähm, das Spielfeld durch ein Karten des Gegners verlassen haben. Beschwöre ein eines Monster der Stufe 1 der Spezialbeschwörung vom Deck oder Friedhof. Einmal pro Spielzug während der Endphase. Du kannst eben ein äh, Exit-Monster äh, auf dem Spielfeld wählen. Hänge eine Schnellzauberkarte vom Deck oder Friedhof als Material an. Das heißt, sie hilft uns eben Material mehr zu generieren. Und sie ruft uns eben. Und Uh, das ist schon mal sehr gut. <lacht> und sie holt uns eben unser Level 1 zurück aus dem Deck. Und das ist sehr, sehr gut. Denn der aktiviert sich bei normaler Spezialbeschwörung. Heißt, wir können sofort Eben aufgrund der Feedspell eben sofort ein neues Exit rufen. Unsterblicher Phönix. Unsterblicher Phönix. Äh, Gerfried. Ja, was soll ich sagen? Ist eine super gute Karte. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Passt natürlich zu Equip. Na, immer wo Equips sind, da ist auch ein Gerfried nicht weit. Kann man eigentlich so sagen. Wieder die Feedspell. Sehr gut. Haben wir schon zwei. Wieder ein Equip. wir wieder, wieder. Wir zählen die mal. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt auch noch die passenden äh, Monster ziehen. Da haben wir schon die Ritualzauberkarte. Also kommen wir gleich drauf zu. Der, auch natürlich super, und noch ein Gerfried. Ich vermute mal, ähm, ich weiß natürlich nicht, äh, dass eben Gerfried eventuell auch noch eine Collector's dran ist. Denn ich kenne nicht alle Collector's -Rest. Auch wenn wir jetzt schon viele am Anfang gesehen haben, wir kennen nicht alle. Gizmix, der nett. Löschen, das ist, ähm, genau, das ist ähm, die Gegenkarte. Wir haben jetzt schon das unter anderem Impermanence, aber wir haben jetzt hier ebenfalls eine Karte die zerstört. Das heißt, wir haben eine Zerstörungskarte und eine Impermanence was sehr gut ist. Passt auch super hier rein natürlich und wir haben äh, den flammenden Ritter hier drin, was sehr gut ist. So, oh. okay, Map ist hier drin, Karte ist hier drin, das ist, das ist, das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, dann haben wir eben die Falle auch ebenfalls äh, für das, den feen Und zwar wähle ein Team eigens Exit-Monster, das kontrolliert, beschwöre ein Team eigenes Exit-Monster mit unterschiedlichem Rang als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck. Und da haben wir auch das zum Beispiel. Also wenn wir eben sie auf dem Feld haben, ähm, Effekte genutzt haben, können wir auch sie aktivieren, können ihn wählen, können ihn dann rufen, haben ihn. Jetzt können wir halt zwei Materialien abhängen, wenn eben noch der Level 1 da dran ist und dann haben wir hier eben doppelte äh, Interruption, was sehr, sehr gut ist. Und zusätzlich ist sie noch sehr gut, denn wir können eben dreimal zum Friedhof wählen, mischen sie in den Stack. Das heißt, wir können hier auch nochmal eben unsere Ressourcen äh, recyceln, was natürlich top ist. Weil, ähm, ja, brauchen natürlich. Und, uh, die Schönheit ist schon da. Ähm, ja, das nächste ähm, Exit, Rang 2. Ähm, sie sagt folgendes, und zwar eben, dass sie wieder auch die äh, Schnellzauberkarten an sie ran kann. Das ist auch gut. Du kannst ihren Spielzug ähm, genau anhängen. Dann, falls du das getan hast, kannst du die Kampfposition an einem Monster ändern, das dein Gegner kontrolliert. Hier ist also die Kampfposition. Ähm, kann natürlich relevant sein, definitiv, weil ähm, ja, Monster und Angriffs- und Verteidigungsmodus. Kannst nicht mehr angreifen, den Zug quasi. Ja, das ist schon mal sehr gut. Nochmal eine Map. Also Maps. Äh, kann ich gerne drei, drei haben oder mehr. Dann haben wir nochmal die Ritual. Äh, ich hoffe, wir ziehen das mal so. Nochmal die Falle. Okay. Oh. Meine Freundin. Uh. <lacht> oh, es ist so schön, auch von Artwork. So, das ist eine permanente Zauberkarte. Ich habe jetzt auch gesagt, es geht um Schnellzauberkarten, aber das ist jetzt noch eine permanente. Und die sagt folgendes, du kannst 500 Lebenspunkte zeigen. Zeige drei verschiedene themeneigene Karte von Deck vor, außer dass sie und dein Gegner bestimmt zufällig eine. Das heißt, sie sucht uns was. Wir können auch dreimal die gleiche Karte wählen, also von daher kriegen wir dann garantiert die, die wir brauchen. Sehr gut. Ähm, ja, das ist schon mal das Erste. Zusätzlich für der Rest Deck gemischt. Falls ein oder mehr themeneigene Monster du kontrollierst, durch die Karte eines Gegners verlassen, selbst während der step du kannst deine Hand bis zu drei kam unterschiedlichen Namen von Friedhof hinzufügen. Das heißt, sie sorgt dafür einfach, dass wir eben vom Friedhof die Karten bekommen. viel super. Also, ähm, ich, ich, ich will das. Ich, ich, es, es sind einfach meine Lieblings. So, wir, wir sind noch gar nicht so groß auf, dem Maschi auf den maschinen eingang eingegangen. Sieht auch daran, weil wir eben noch nicht das passende Monster gezogen haben. Wir wollen das passende Monster dafür ziehen. So, Gizmack, dann haben wir nochmal hier Erinnerung und One for One. So, One for One haben wir schon. Äh, passt natürlich. Wie gesagt, ne, Feen ist Level 1. Ich glaube, für die Maschine ist sogar auch Level 1. Ähm, oh, da haben wir die erste Erinnerung. Erinnerung ist sehr, sehr stark. Ähm, denn sie sagt, <lacht> der Monster kann so oft angreifen, wie sie eben diese Karte als Exilmaterial hat. Ähm, plus 1. Heißt, also wenn sie equipped ist, schon zweimal darf das Monster angreifen. Schon mal sehr gut, ne. Das ist natürlich nicht schlecht. Ebenfalls holt sie eben Monster aus dem Deck. Auch tip top. Also schon mal sehr gut. Ähm... Und sie kann einmal vor Zerstörung schützen. Also eine wirklich gute Karte eben für das ganze Thema. Weiter geht's. Gears oh, uh, da haben wir jetzt wieder, da haben wir jetzt wieder, da haben wir Wasserkanone. Das ist nicht den, den ich eigentlich haben wollte. Genau. Er kann uns eben unser thema Monster vom Friedhof Spezial beschwören. Ist nett, aber ihr wisst noch gar nicht, warum wir das Ganze machen wollen. Warum gibt es zum Beispiel eine ähm, Zerstörungskarte? Warum gibt es eine monster effekt karte Und warum können wir von Friedhof Spezial beschwören? Ich hoffe, wir ziehen es. Ich hoffe, wir ziehen es. Und dann kann ich es natürlich ganz in Ruhe eben erklären. Kann Und wir haben ja uh, wir haben das erste Equip-Monster. Ja, wir sind natürlich Krieger. ist irgendwie klar. Also eigentlich... Ich, es gibt selten, glaube ich, einen Archetyp, der irgendwie mit Equip zu tun hat und irgendwie nicht Warrior ist. Egal. Ähm, ja, sie haben nämlich alle einen Effekt. Und zwar der Effekt ist, immer wenn du Schaden kriegen würdest, würde dein Gegner den Schaden kriegen. Aber das geht nur, ähm, nee, das ist immer so. Genau. Äh, kann nicht Kampf zerstört werden. Ah ne, nur wenn sie equipped ist. Dann äh, kann sie natürlich Kampf zerstört werden und der Gegner halt denen den Schaden. Und du hältst keinen. Sehr gut. So, wir waren aber da auf Ritual. Wir warten da auf das Ritualmonster. Ich weiß nicht, äh, welche Seltenheitsstufe das Ritualmonster hat. Apropos Ritual, hier ist die ritual Ritualzauberkarte. Ich hoffe, uh, für ein Rettungsarztmonster auch. Ähm, er hier ebenfalls beschwört ein monsterschutz von deiner Hand. Also er ist hier für die Hand zuständig. Aber wir hoffen, ich, wir ziehen nur das Bossmonster, was eben, uh, Impuls, das ist sehr, sehr gut. Denn, okay, das ist schon eine sehr gute Karte. Denn sieht das folgendes, und zwar, falls dein Gegner einen Monster effekt auf dem Spielfeld aktiviert, dann dürfen wir einfach ein themeneigenes Monster ähm, spezial beschwören aus dem Deck, indem wir sie von der Hand oder Feld tributen. Unglaublich starker Effekt. Heißt, Gegner fängt an, er macht halt Monster-Effekt auf dem Feld, wirkt wie sein Effekt und können damit direkt unser Bossmonster holen. Was wir hoffentlich ziehen. Sonst erkläre ich euch gleich, was das Bossmonster kann. Das ist, ich lasse euch jetzt nicht aufs Video gehen, ohne dass ihr nicht die Information kriegt, was dieses Bossmonster kann. Aber wir wollen das Ganze ziehen. Wir haben hier den nächst hochstufigen, aber nicht den ganz hochstufigen. Wie gesagt, kann ja auch theoretisch das collectors hier drin sein. Dementsprechend sind wir gespannt, ob wir das eben schaffen. Oh, Neue Equip, ich glaube, die hatte ich noch nicht. Doch, die hatte ich schon, okay. Ähm, wichtig, wie gesagt, wir wollen die Equips jetzt rauslegen. Falls wir das red... Uh, das ist ja gut. Also ich freue mich. Ich will zwar irgendwie auch das Bossmonster von den anderen Archetypes ziehen, aber ich freue mich halt irgendwie gerade doch mehr über die Feen. Oh, Erinnerung. Hatten wir aber schon, ne? Äh, genau. Das ist so viele, so viele Mal angreifen. Äh, plus eins, was halt wirklich gut ist. Oh, retten. Okay, da haben wir die nächste Ultrawehr. Ähm, und nächste Ultra wäre es äh, retten. Und sie sagt folgendes, und zwar wähle ein Rettungsass-Monster in Friedhof. Und falls du Rettungsass-Hydrant kontrollierst, kannst du stattdessen ein Monster in, in den Friedhof eines Gegners wählen. Beschwöre es als schon auf deiner Spielfeldseite. Ja, denn sie sind eigentlich, die Sache. Die funktioniert besonders gut, wenn eben der Hydrant auf dem Feld ist, den wir natürlich auch noch nicht gezogen haben. Ähm, dann können halt die Zauberkarten quasi mehr. Und das Besondere ist, sie heißt zwar retten, aber zählt trotzdem noch als Rettungsass-Karte. Das bedeutet also, ähm... Das kann relevant werden und hat vielleicht was mit dem Busmonster zu tun. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. So, und zwar, uh, ne die hatten wir auch schon, die hatten wir auch schon, da muss ich euch leider enttäuschen. Die hatten wir schon. Dann Eindämm, haben wir auch schon, oh, neue, ne die haben wir auch schon, die Okay, Segen passt natürlich und ähm, dann der flammende Ritter, ähm, schade, ich wünsche, ich würde noch, uh, das ist was, uh, das ist Exit. Oh, Glücksgefühl und oh, die Karte ist auch richtig gut. Also wir haben schon gesehen, ähm, hier Finsternis, guten Effekt, ne? definitiv guten Effekt. Licht kann folgendes und zwar, ähm, hat er, genau, sie, sie ist quasi das Gegenstück, ähm, hat sehr viel Verteidigung, ist halt eben um den Gegner, ähm, zu droppen. Diese Karte hat sehr viel ATK und basiert auch dementsprechend darauf. Und zwar du kannst äh, ebenfalls sie beschwören, indem du einen halt Rang 2 mit 5 oder Material verwendest. Wie gesagt, funktioniert halt auch während der Main Phase. Du kannst ein Material von dieser Karte abhängen und falls du dies tust, analysiere bis zum Ende des Spielzugs die Effekte aller offenen Monster, die dein Gegner kontrolliert. Ja. Dein Gegner kann weder äh, kann weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effekts aktivieren. Das klingt sehr mächtig. Es ist sehr mächtig. Das heißt, wir können einfach hier komplettes Feld alle Effekte annullieren. Und jetzt kommt es nämlich. Falls du ein themeneigenes Monster der Stufe 1 als Material hast, ähm, ist das Ganze... Äh genau. Das kann, wenn er an Stufe 1 hat, kann der Gegner eben nicht darauf reagieren. Er ist unglaublich stark während deiner Mainface. Heißt also, wir können hier ihn rufen, alles negieren und ja. Ist quasi wie äh, Dark Ruler. Noch jemals Monster. Sehr, sehr stark. Das heißt, der Gegner muss quasi schon das Monster verhindern. Weil sonst äh, wird das Ganze eben schwierig für ihn. Weil seine ganzen Monster-Effekte weg sind. Den haben wir auch schon. Pummelig. Auch sehr, sehr süßer Name. Muss man an dieser Stelle sagen. So, wir haben noch äh, fünf Booster. Nochmal Map. Dritte Map. Tipp, top. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dritte Map. Und Impuls. Der zweite Impuls. Auch, wie gesagt, ganz cool. Aber wir wollen unser Boss-Monster ziehen. So, Komm. Und, und, und, oh, Himmelstor. Das ist eben die Fieldspell des Equips-Archetypes. Ähm, genau. Äh, das heißt, wenn du Monster kontrollierst, die Auskürze sind, musst dann gegen angreifen. Ich habe ja schon gesagt, dass den Schaden der Gegner erhält, von daher passt das Ganze natürlich. Und falls ein Thema als Monster kämpft, kann der Gegner bis zum Ende des Step, Step weder Karten noch Effekte aktivieren. Heißt also hier, der Gegner kann nicht darauf reagieren, was sehr, sehr gut ist. Und du kannst eine Ausgutungskarte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen. Es kann sofort nochmal eingreifen, also das Monster dann. Das heißt, wir können jetzt zweimal angreifen. Also passt eben für den Archetype wirklich sehr, sehr gut rein. Also wirklich gut rein. Ups, da habe ich halb schon hier ähm, das Booster komplett zerrissen. karten und noch ein Map. Sehr gut. Und nochmal, Harry. Schade, dass wir hier nicht das Ritualmonster ziehen. Obwohl, <lacht> Okay, ähm, ich bin ein bisschen verpeilt. Weil streng genommen brauchen wir das Ritualmonster gar nicht. Es reicht die Ritualzauberkarte. Gehen wir gleich nochmal in Ruhe ein. Uh, und Feuertanz, eine neue Ausflussungskarte. So, wir sehen jetzt hier schon, wir haben hier schon auf jeden Fall drei verschiedene Ausflussungskarten. Und zwar, die Ritualzauberkarte sagt, ähm, Falls wir eben sie benutzen, dann können wir so viele Karten auf dem Spielfeld zerstören, wie wir verschiedene Equips im Friedhof haben, drei jetzt zum Beispiel, dann dürfen wir drei Karten auf dem Spielfeld zerstören, targetet nicht und der Gegner kriegt 1000 Schaden für jede zerstörte Karte. Heißt, drei Karten zerstören, non-targeting, 3000 Schaden und wir rufen das Ritualmonster. Es ist nicht das Effekt des Ritualmonsters. Das heißt, der Gegner kann nicht eben ähm, das Ritualmonster einfach negaten und dann funktioniert das nicht. Nein, wir können das einfach so machen. Also sehr, sehr stark. So, und letztes Pack. So, komm. Jetzt noch das Bossmonster. Das wäre perfekt. Jetzt noch das Bossmonster. Jetzt noch das Bossmonster. Ah, schade. Ja, aber warum ist das wichtig, dass eben die alle äh, so heißen, dass sie so behandelt werden? Denn das Bossmonster sagt folgendes. Und zwar, wir können so viele Zauber und Weingarten aus dem Deck setzen. Wir wollen die themen eigene Namen haben. Heißt, wir können die hier setzen. Das heißt, wir können einfach mit dem Bossmonster fünf Karten eben setzen. Darunter die, darunter eben die äh, Annullierungskarte, darunter auch die Zerstörungskarte. Was wirklich ziemlich gut ist. Ihr seht, alle drei Decks haben komplett verschiedene Strategien, aber sehr interessant. Für mich persönlich... Glücksgefühl, denn ich mag das Thema wirklich sehr. Äh, wir haben leider nicht das Level 1 am Monster gezogen, was wirklich schade ist, aber ähm, vielleicht habt ihr es ja gezogen oder könntest du nicht ziehen. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank nochmal an Konami, dass ich das Ganze früh öffnen darf. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, ich finde, ich mag es, wie gesagt, ich glaube, ich hole das komplett Deck. Ich mag den Archetype wirklich sehr, denn es hat wirklich Potenzial und wie gesagt, bekommt noch ein zweites Level 1 Monster, heißt noch mehr Monster, womit wir noch einfacher in unsere Exits gehen können, was sehr, sehr gut ist. Aber wie gesagt, ähm, ich wünsche euch jetzt natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren und bis bald!